Also ich bin auf der Erde, um mich zu bewegen, um zu fühlen, um, um zu lachen, und um zu weinen, um zu helfen und auch traurig manchmal zu sein. Und jedem, der nicht, keine Eltern hat oder so arm ist heute ein bisschen, dem sollte man helfen. Deswegen ist man auf der Erde.